Sie führen ein mittelständisches Unternehmen von 5 bis 500 oder mehr Mitarbeitern? Prima, dann sind Sie hier genau richtig. Überall höre ich so Begriffe wie Digitalisierung, digitale Transformation, Arbeit 4.0 oder digitaler Wandel. Diese werden dann gern mit Vorzügen wie bessere Zusammenarbeit, Steigerung der Produktivität und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Verbindung gebracht. Aber im Gespräch mit Unternehmern erlebe ich oft, Totale Ratlosigkeit, da man nicht weiß, wo man mit der Digitalisierung überhaupt anfangen soll. Denn wo sind denn die konkreten Hebel, um sein eigenes Unternehmen für die nächsten Jahre fit zu machen? Und genau deshalb habe ich Digitalisierung All-Inclusive entwickelt, das Komplettpaket zum Festpreis für den Mittelstand von 5 bis 500 oder mehr Mitarbeitern. Dieses Komplettpaket enthält nicht nur Workshops, Konzeptionsarbeit, Umsetzung, Schulung und Digitalisierungscoaching, sondern auch eine eigene Plattform ganz in Ihrer Hand. Also praktisch ein rundum sorglos Paket zum Festpreis. Digitalisierung All-Inclusive eben. Alle Details finden Sie unter diesem Video.